Da ist er, der Herbst. Blättergerassel auf der Straße, dafür zunehmend kahlere Bäume. Wunderschöne sonnenreiche Tage, aber auch windige und ungemütliche. Und meine Jacke ziehe ich inzwischen eigentlich immer an, wenn ich rausgehe. Kürzlich habe ich sogar das erste Mal in dieser Saison einem Besuch Glühwein angeboten. Also da ist er, der Herbst. Neben allem Schönen, das er hervorbringt, ist er auch... Der Start in die kalte Jahreszeit. Grund genug, nochmal an das Jahresmotto der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EBO, zu denken. 2021, warm ums Herz. Das schließt sich an an die aktuelle Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das steht als Leitvers, auch im Oktober noch über diesem Jahr. Ich vergesse oft im Laufe der Monate die Jahreslosung. Dieses Jahr aber nicht, weil die Eibo eben warm warmes Herz das ganze Jahr hindurch praktiziert hat. Bei den Themen, die wir uns vorgenommen haben oder bei den Aktionen, die wir geplant haben, haben wir uns immer gefragt, wird hier Barmherzigkeit spürbar? Drückt sich hierin Barmherzigkeit aus? Die Liebe, die ich brauche, gebe ich die auch weiter. Am Montag beginnen die Proben für einen Gottesdienst, den die Abo am Martinstag zusammen mit der Berliner Stadtmission feiert. Wie schmeckt Barmherzigkeit, heißt der. Denn wir feiern den Gottesdienst dort, wo in jeder kalten Jahreszeit warme Suppe an Obdachlose ausgegeben wird. Bei der Kältehilfe der Stadtmission. Wenn wir an dieses Engagement denken, wird uns warm ums Herz. Das haben die Jugendlichen in der EBO so gesagt und ich kann mich da nur anschließen. Und deshalb sammeln wir am Ende dieses Jahres auch Geld für die Kältehilfe. 2021 Euro wollen wir gerne schaffen. Vielleicht geben Sie auch ein bisschen was dazu. Das wäre großartig. Ich blende gleich die Kontoverbindung ein. Sie können auf Stock drücken. Und sie abschreiben. Wer 50 Euro oder mehr spendet, bekommt als Dankeschön eine Abo-Tasse von uns, auf der warm ums Herz steht. Für einen Glühwein oder ein anderes Heißgetränk, das Ihnen hoffentlich die kalte Jahreszeit verschönert. Stellvertretend für die Liebe, die Sie brauchen und für die Liebe, die Sie weitergeben. Gott segne Sie.